Hallo zusammen, wir wollen eine weitere Runde Skat en Deux spielen. Herzlich Willkommen, zunächst einmal, Eddie. Hallo Daniel. Bevor wir in die Runde einsteigen, und ich kann dir sagen, ich bin schon heiß wie Frittenfett, wollen wir aber noch mal kurz die Highlights unserer ersten Serie bestaunen. Ganz kurz, einmal Streifen. Ich springe hier mal nach vorne ins Spiel 13. Das Spiel ist nicht sehr alt geworden, da hast du die Karten schon gestreckt. Was ist denn da passiert? Ja, ich war äh, offensichtlich schockiert über deinen raschen Zwischenspurt von drei oder 4 zu null Spielen, dass ich kurzfristig vergessen habe, dass wir auch ein Dürr spielen. Ähm, und deswegen mit 5 Trumpf und zwei Assen 18 äh, gepiept habe, was äh, in dem Fall natürlich viel zu locker war, weil ich war doch auf ein bis anderthalb gute Karten angewiesen und wurde auch direkt dafür bestraft, das hätte man sich sparen müssen. Ja, zwei Damen im Skat. Am guten Tag liegt dann trotzdem mal der Bube drin, aber so natürlich völlig wehrlos das Spiel und korrekt geschenkt. Gut, ich habe es dann nicht viel besser oder noch schlimmer gemacht im 22. Spiel, wo ich jetzt gerade mal hinblättere. Äh, mhm. Du sitzt hier in Vorhand, hast zwei schwarze Buben, zwei rote, nee, zwei Asse in der Hand. Natürlich nimmst du es für 18 Findungen schon nicht dolle, aber das Spiel dann doch zu stark, um irgendwie den Pik König im Blatt zu halten, ne? Ja, das, war, das war, erschien mir auch zu stark. Im Nachhinein stellte sich ja wirklich bei der Analyse heraus, dass der blanke pik könig tatsächlich äh, auch gewonnen hätte bei der richtigen Drückung der Luschen. Ja, aber theoretisch kann man dann natürlich auch in drei Stichen verlieren. Trumpf 21 bei Trumpf 3,3, Pik 25 und noch einmal 14. Das wären ja auch 60, also das war an sich klar, dass du dass du den nicht so drücken kannst. So gesehen ähm, war ich äh, jetzt gar nicht so schlecht im Rennen, denn die Herzlusche, die du oben hast, oder die beiden Herzluschen, da steht die Karte 3 zu 1, und das hätte ich ausnutzen können. Du hast ganz korrekt mit dem Buben gestartet, danach geht die Karte ja auch auf. Du siehst, dass du mit dem zweiten Trumpf die Trumpf 10 einsammelst. Ja, und wenn du jetzt die Kreuzen, beide Kreuzluschen oben gehabt hättest, Wäre das Spiel vermutlich gar nicht mehr so alt geworden, dann hättest du einen ein, Stich ein Stich kreuz aufbauen können und gar nicht Trumpf gezogen. Wo du hier also Trumpf weiter spielst, ähm, muss ich eigentlich schon darauf kommen, dass in meinem Sinne eine Siegverteilung möglich ist, beziehungsweise, dass du die beiden Herzluschen oben hast. Ich glaube, das habe ich jetzt auch geahnt, weil das Spiel ja durchaus ein bisschen in die Überlegung ging. Trumpf Ass habe ich hier noch abgezogen, das Spiel damit vereinfacht, auch soweit in Ordnung. Ja, und jetzt Denkfaul bin ich gewesen. Aus der Hüfte habe ich geschossen. Was habe ich gespielt? Herz, Herz, -König. Herz König, Herz Dame. Ja, und nach dem Stich ging es jetzt nicht mehr. Wir standen jetzt auf 43 und es standen nur noch 59 drauf. Ähm, im Chat hieß es noch, statt Kreuz Dame, die ich dann gebracht habe, jetzt den Kreuz König, aber ich hatte gesehen, dass du dann einfach mitnehmen kannst, Kreuz Lusche zurückspielen. Dann stehen wir auch auf 56 und auf Pik Dame hättest du die Herz Lusche abtragen können. Also tatsächlich war nach diesem Herz König das Spiel nicht mehr zu gewinnen, korrekte Karte wäre Pik 9 gewesen. Das sah mir einfach ein bisschen zu dusselig aus, so treu, doof. ne? Pik Ass und mhm. 10 weg, einfach auf drei Augen. Ein günstiger Abwurf, aber ich hätte das Spiel in die Mitte gebracht und dann mit der Herz-Dame ähm, angreifen können. Ja, das wäre die Lösung gewesen. Also, hat mich ein bisschen genervt, aber nicht zu ändern, ne? Hat dich noch mehr Vorsprung gekostet, genau. Hat, hat mich ein bisschen Vorsprung gekostet, trotzdem habe ich die Serie gewonnen. Aber jetzt ja. haben wir auch genug darüber gesprochen. Jetzt wollen wir mal schauen, was die nächste Serie bringt. Jawohl! Ich mache mal einen Tisch auf Skat en deux, 24 Spiele, 3,5 Euro Cent Abrechnung, und da haben wir den Eddy dabei. Gut Blatt, mein Lieber. Gut Blatt, mein Lieber. Ja, das sind doch Spiele, die ich kann, hätte ich erstmal gesagt. Die Findung ist nicht schön. Jetzt heißt es gleich wieder Gier oder Vernunft. Wofür entscheiden wir uns? Ne, das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Ich mach's mal so. Da würden ja nicht die Jungs und die Kreuzen drin zusammenstehen, ne? Tatsächlich nicht. Wichtiger. Und, se und sechs gibt es auch nicht mehr, genau. Ja, wichtiger als die verteilten Buben ist ja, dass der Kreuzkönig nicht zu dritt steht. Denn dann gebe ich ja hier nur drei Stiche ab. Drei Stiche, drei Luschen. Ich habe nur fünf volle Spiel einfach gewonnen. Akzeptiert. So. Bauer Ass gefunden. Das glaube ich dir ja. erst. Das glaube ich erst, wenn ich es hinterher sehe. <lacht> ja, aber. Das würde doch keinen Sinn machen. Oh, Moment, ich muss kurz mal nachdenken. Ähm, ich lege gerade... Das Problem ist, wenn ich den so drücke, kann der gar nicht Schneider werden. Ähm, das hört sich nach Luxusproblem an. Ja. So könnte er Schneider werden. Okay. Wenn ich im Gegenzug auch eine kleine Siegchance habe, wäre ja alles in Ordnung. Na, das sieht aber eher nicht danach aus. Wobei ich natürlich hier mit dem Pik-König zu dritt vermutlich diese, diesen Schneiderzahn dir gleich wieder gezogen habe, beziehungsweise nicht ich, sondern, sondern die Verteilung. Gut, spielen wir ein paar Züge. Ja, also ich kann sowieso nicht aufgeben, weil ich bin ja der Alleinspieler. Gut, dann biete ich dir einfach gewonnen an. Ich denke, mit ja, König zu machen. dritt. Tatsächlich, Bauer Ass. Okay, also so viel schon mal gut zu wissen. Ich kann dir hier offensichtlich vertrauen, kann ich dir auch so viel verraten. Ich werde jetzt mal gar nicht reinschauen, denn ich bekomme eins von diesen Qualitätsspielen, die ich mit großem Eifer und großer Freude <lacht> vortrage. <lacht> Jetzt ja. Ist, ja, ist ja sogar so, mit ein bisschen Glück steht der jetzt sogar auf Schneider, ne? Un, ja, unglaublicherweise. Ähm, In Pik fallen hier nur 14, und was kann sonst passieren? Auch kann nichts passieren, ne? Doch Herz, Dame, Lusche könnte im Skat liegen. Herz, Dame, Lusche könnte im Skat liegen, so das ist es. Deswegen hätte ich wahrscheinlich Ne, wenn ich Kreuz abziehe, dann kannst du die Pik abwerfen. Das wäre auch nicht die Lösung gewesen. Nur Herz, Dame. Es lag nur Herz, Dame. genau. Ja, das ist ja. natürlich auch der Grund, warum äh, 200 Punkte beim En-Deux an sich gar nicht so viel sind. Mit diesen doppelt offenen Spielen, wo wir auch schon drei von gesehen haben, wenn da die Granks einlaufen, dann ist das schnell wieder aufgeholt. Das Spiel hat Optionen. Ja, das ist jetzt eine, eine ganz interessante Karte. Ich bin leider nicht so wie Daniel. Oder. <lacht> ähm, Kreuz zweimal offen, der nicht unverlierbar ist. Krank, wenn die Jungs springen und kein Überstich ist. Aber wir nehmen Variante ganz, ganz sicher. Null doppelt offen. Ja, ich glaube, alles wäre gegangen. Bauern stehen verteilt. Ähm, ich das blanke drückt. Karo Ass habe ich noch gedrückt. Ja. Gut, das Spiel wird nicht sehr alt, das ist klar. Das ist auch nichts. Das ist schon gar nichts. Oh, oh, oh, oh. die Findungen werden besser. Die Findungen werden besser, ja. Jetzt nochmal. Ah, hat nicht ganz gereicht. Also es langt schon für ein sehr, sehr ordentliches Spiel, aber für einen Grand komme ich in eine gewisse Kürze hier in den Hinterhand. Die gute Nachricht ist nicht schwarz. 20. Also für mich die gute Nachricht. Ja, alles Spiele ohne Nachdenken bis jetzt. Zum Eingrooven. Außer, Zum dass Eingrooven. ich schon wieder anderthalb Spiele ausgelassen habe. Zum Eingrooven und warm werden. Die schweren Spiele kommen mit Sicherheit. Und wenn sie kommen, dann hoffe ich mal, dass ich ein bisschen wacher bin als beim letzten Mal. Ja, das sieht ja hier vielleicht schon wieder stärker aus. Es ist stark, aber gegen eine entsprechende Verteilung. Gegen die entsprechende Verteilung will ich. Ich glaube, den spielen wir mal ausnahmsweise verdeckt. Wollen wir unsere Chancen noch ein bisschen steigern, falls hier dann doch mal vier oder sogar Kann fünf schon viele auf jeden Fall Vier oder doch mal fünf Trumpf dagegen sitzen. Aber Trumpf sitzt soweit ganz geschmeidig. Dann. Da droht schon wieder ein Überschlag in Karo, allerdings von dem Dreitrumpfmann also keine, keine wirkliche Gefahr. Also Gefahr schon, aber wird erkauft durch einen, durch den Trumpfstich, der dann nicht mehr gemacht erkauft. wird. Erkauft, 21, erkauft. Kurzspiel, einfach gewonnen. Ich weiß nicht, was der Daniel hier gedrückt haben muss. Kreuz Ass müsste er gedrückt haben und Pik As damit ich noch gewinne, glaube ich. Diese Variante. So, was möchte Daniel denn jetzt? Ich behalte Kreuz 10 bestellt, der da drüben behält Pik 10 bestellt. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Ah, okay. Ist sehr gut. Ich dachte, ich kann ja nicht schenken von hier oder... oder. Ich kann ja nur warten, es sei denn, ich spiele gleich den Pik-König. So. Du hättest auch einfach deine Karten theoretisch für die Zuschauer offenlegen können. So, okay, ich bin immer noch nicht im Angriffsmodus. Einmal geguckt, oh, wieder... Kein gef Handspiel. ...gefunden wie der Herrgott selber. Wie der Herrgott selber. Ja, hier wird es keinen Stich geben in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Ich, äh, Peak steht 2, 2. Ja, unstoppable. So, das ist jetzt so. Das Gefühl sagt ja. Die Vernunft sagt nein. Was sagt das Publikum? Publikum stimmt später ab. Ich gehe mal rein in die Geschichte. ja. War der Herrgott wieder bei dir? Nee, das wirst du dann. dann... <lacht> dann hätte ich mich anders geäußert. Das weiß man bei dir nicht. Du bist ja inzwischen der der auch schon ein kleiner Pokerspieler geworden, so ein bisschen keine Tells von sich geben. Ja, das wird jetzt ein Null werden. So viel verrate oh. ich dir schon mal. Das ist, glaube ich, noch meine beste Chance. Die Frage ist nur, können wir den mit einer wie, welche Mickey-Maus-Drückung denken wir uns jetzt aus, auf die Eddie nicht kommt, beziehungsweise die gegen den Kartenstand jetzt gewinnt? Ich glaube, wir denken uns das mal so rum aus und spielen ein 0. Moment, bevor du ausspielst, 0 äh, wäre so das Spiel, was ich schenken würde sofort, aber äh, das werden wir natürlich nicht machen. So, okay. Mickey-Maus-Drückung, auf welche Mickey-Maus-Drückung komme ich nicht? Äh, ja, ich, ich, hoffe, dass es, ich hoffe wirklich, und das sieht ja auch fast so drauf, äh, das sieht ja fast aus, als wenn ich sowieso nur mich für eine Variante entscheiden muss oder kann. Mal gucken. So, also erstmal die 10 Karten von Daniel, beziehungsweise die 12, 7, 9, 10 Bube in Kreuz, Pik, 8, Ass, Karo, 8, 9, 10... Und Herz 7, 10, Bube. Ja, also wie du siehst, jetzt weißt du, warum ich den 0 hätte ja, ja, denken ich wollen. Vor mir steht Herz 8 und 9, das ist perfekt. Und so, ich glaube, es geht nur auf eine Variante. Mal gucken, ob die funktioniert. Vielleicht hat Daniel sich jetzt auch verguckt. Wir gucken mal, ob das stimmt. Ich werde es jetzt einfach mal so spielen. Gibt noch nicht auf. Das heißt, er hat jetzt wirklich eventuell Pik Ass oben. Hm. Ja, und hat Herzbube als Blöffer gedrückt. Das ist alles möglich, was man bei dem Null ja auch tatsächlich machen kann. So, und du hast noch den einen Pik und die und der Herz 8 und 9, ne? So, also die kann ich jetzt auch erstmal noch ganz die frei spielen. Noch, so. Die kannst du nochmal spielen. Und jetzt kannst man, du. Man hat mal gerade gesehen, er hat natürlich auch, wenn er es gemacht hat, ganz clever die Herz 10 gedrückt, um Pik Ass oben zu behalten. Es gibt natürlich jetzt wirklich noch Fälle, wo er diesen 0 auch wirklich halbwegs glatt gedrückt, wirklich sogar gewinnt wie es ja fast jetzt hier gewesen wäre. Ein bisschen... Gut. Man sagt ja immer, er weiß ja auch, dass man auf das Pik Ass spielen kann. Das war so ein bisschen die ich, Frage? Ich, ich gönne dir den Erfolg, wenn du es gemacht hast und spiele trotzdem. Obwohl ich ein komisches Gefühl habe, ich spiele trotzdem Herz 9. Ja, die, das ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch, deswegen kann ich es nicht machen, weil das Spiel halt doch eine Nuance wieder zu stark es war für war für dieses Experiment, aber es hätte tatsächlich, diesmal hättest du damit, ja. Also schön, aber schön aufgelöst, die Geschichte. Und ja, ich habe einfach mir nichts anmerken lassen. muss Man soll sich ja einfach nichts anmerken lassen manchmal. Und ich habe dich immerhin noch mal zum Grübeln gebracht. So weit, so gut. Ja, ja, ja. Null verloren. Also das passiert übrigens, wenn man in Karten reingeht, in die man eben Ja, wenn die Vernunft schon Nein sagt, dann ähm, ist das meistens ein starkes Argument. Denn mein Bauch, ja, der, der Bauch, der will irgendwie immer, den muss ich dann mal ein bisschen besser im Schach halten. So, was machen wir hier draus? Der sah vor der Skat-Aufnahme Skat auch besser aus. Okay, ist aber nichts los. Decke ich mal auf. Ist nichts los. Habe ihn auch genau. ganz normal gedrückt. Hatte hier wohl Das ist ja, das ist ja fast beleidigend, dass du jetzt aufdeckst. Das... <lacht> komm, okay. <lacht> so, Moment, Moment, Moment, Moment. Du musst das Spiel schon noch sauber spielen. Ja, kann ich in diesem Spiel irgendwie was verkehrt machen? Nein, nein. Einfach spielen, genau. Ja, ich komme da auf jeden Fall Nein, ich habe doch hier keinen Abwurf nötig. Oder sagen wir mal, ich habe einen Abwurf nötig, und zwar Jetzt werfen wir mal einmal ab. Ja, ich hätte Kreuz 10 besser draufgelegt natürlich. So, aber du kriegst doch noch den, den Ja, ja ich noch ein bisschen was. Ja, ja, 62 hat er gerade so bekommen. Ähm, <lacht> hatte, ich hatte aber ein gutes Gefühl. Du sagst 18, ja, das ist mir klar, sonst hättest du. Ja, die Karte stand fast all glatt und der Alleinspieler hat äh, 62 bekommen. Das war auch der Grund, warum ich nur verdeckt gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher. ein bisschen flockig natürlich Voll, zweimal gespielt. Auf einen... Rumpf steht sauber, Herz steht sauber. schon wieder vergessen. Habe ich noch Karo gedrückt neben dem Herz? Ich habe wieder zu schnell ausgespielt. Ich hätte natürlich Herz aufmachen müssen, äh, um aus dem Schneider zu kommen. Ich, äh, aber ich glaube, das wären vielleicht doch nur 30 auch gewesen. Ne? Ist auch nicht ganz. Ähm, okay. Nee, das wäre schon nee, nee, das wären dann... De, de, 32, 32 wären es gewesen. 32 wären es gewesen, wieder zu schnell gespielt. Ja, okay. Nerven verloren, wiedergefunden. Ja, gut, das ist ja auch ein ne? Wir drücken den mal unvernünftigerweise so. Gut, mein Gefühl sagt mir, ich bin gut beraten, jetzt mal mit Herz loszulaufen. Das kann wahrscheinlich nicht verkehrt sein. Okay. Ein Angebot unter Freunden. Ja, Ein gut. Angebot unter Freunden, den Doppelläufer sollte man erstmal spielen. Das kann zumindest nicht verkehrt sein. Kreuz Ass kann auch nicht verkehrt sein. Ja. Voll ne? Ich würde mal sagen, ich biete hier gleich mal Schneider frei an. Ja, ich nehme an. das Angebot an. Spiel einfach gewonnen angenommen. Davon brauche ich noch ein paar. Ja, ja. Es ich könnte die Klingel kommen, die Klingel könnte kommen, die Klingel kommt noch nicht vielleicht. Die Glocke, so. die, Glocke die Glocke, sie macht sich hier warm, ja, die aber... die Glocke natürlich. So, das ist... 24, 24,7 Grad. Ähm, ein Trumpfstich, ein Kreuzstich, ein Abstich. Ach. Der Daniel, wenn der Daniel solche Spiele unterlegt, dann funktionieren die immer. <lacht> hm. Erfreulich. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was hier wirklich richtig ist. Ich spiele die jetzt die komplett bekloppte Variante. Ja. Jetzt doppelt offen. Variante. Ja gut, der Krang ähm, wäre jetzt wahrscheinlich auch gegangen. vier Augen Pik gedrückt. Ach, ich glaube, das ist die beste Variante, die du gespielt hast, ne? Der ja, ja, der steht schon. Wenn ich einen Bauern ausspiele beim Krang, ist die blanke Herz schon weg. Und dann muss man wirklich ein bisschen arbeiten mit der Karte. Das wäre wär wahrscheinlich wirklich... Ja, der Krang ist, glaube ich, der Krang ist... Hast du ja, das Herzspiel ist jedenfalls deutlich stärker an der Gang ist vielleicht eine Ecke zu schwach, ne? Ich würde es auch genau, sagen. Genau, genau, deswegen habe ich mich ja auch für diese... So, was kann der Daniel jetzt hier machen? Ich kann jetzt kaum Bauern spielen, was will der eigentlich machen? Keine Ahnung. Ja, ich will ja nichts machen. Ähm, ja, dann mit... biete doch mal raus und gewonnen ja, ein paar, an, zum paar Stiche spielen, Kreuz zu Viert, das wäre hier nett gewesen. Ja, ja, das, ja, der, das ist ja das Problem, wenn 4-2 stehen, der blanke Kreuz kommt, ist die Kreuz 10 nämlich weg beim Gang ne? Äh, ja, beim, ja. Äh, beim Herz genau. meine ich natürlich. Dann wird, Und, äh, na ja. dann wird das Spiel ganz interessant, beziehungsweise vielleicht auch wieder nicht interessant, dann wäre es einfach für mich geworden. So, das halte ich alles nicht aus, den müssen wir nehmen. Die Findung hat die Geschichte doch stark vereinfacht. Ja, ich glaube, der geht so rum los. Und ich glaube, da können wir auch Trumpf ausspielen. Da muss man nicht Herz ausspielen. Da muss man nicht Herz ausspielen. Ähm. Ja, sitzt jetzt gar nicht so gut, aber mit 20 im Keller bin ich, glaube ich... Ach so, 20, hat äh, mit 20 ja, also. im Keller bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz gut unterwegs. 20 ja. gedrückt, Trumpf Ass 10, Kreuz Ass sind schon mal 52. Ja, hier, ich glaube, in Kreuz habe ich sowieso ein paar Sachen abzugeben. Das jetzt Kreuzin Kreuz schneiden wir noch ganz 7 kommt war auch jetzt logisch. Trumpfstich, Kreuzstich. Genau, und das schenken. Was haben wir denn hier? Ein Pass. Ja, das ist so eine verlockende Turnierkarte. Eine sehr verlockende Karte. 1, 2, 3, 4, 5 Volle. Die Versuchung. Fast jedes Spiel ereilt sie ein. Oh, guck mal, hättest du wieder zwei Damen gefunden. Wäre das ein Treffer gewesen? Ja, aber nicht auf der linken Seite. Ein Treffer auf der rechten Seite wäre das geworden. Ohne Vieren sehr verlockend gewesen die Karte. Oh, ohne Vieren ist aber dann natürlich auch ein Argument beim Onde. Es ist wirklich Ohne sehr Sinn. sehr sorgfältig abzuwägen. Manchmal hat die Oma ja auch wirklich ist die Oma sehr gut besattelt. Was war das jetzt? Lange Überlegung 18, war das das Problem, ob du Hand spielst oder reinguckst? Ja, wir waren noch so am diskutieren des vorigen Spiels, das hat gar nichts zu bedeuten. <lacht> Ach, okay. Ist klar, Lass ne? nicht zweimal offen? Wir machen mal ein verdecktes Kreuzspielchen. Oh, das ist gut, das ist gut. Das kann nicht verkehrt sein. Oh, so viele Piken hast du da drin. Ei, So. Ja. Da macht sich der die Gerade. Klatt. Zurecht natürlich. Wenn Daniel den glatt gedrückt hat, dann hat er ihn auf jeden Fall gewonnen. Ähm, wenn er ihn nicht glatt gedrückt hat, habe ich eine kleine Chance, aber ja, in seinen Büchern, äh, in deinen Büchern, in deinen Videos... Erklärst du ja immer, dass es schlauer ist, zwei von einer Farbe zu drücken. Ähm, Und hier ist die Situation, warum es so ist. Ne? Das ist jetzt die Frage natürlich. Ne? Jetzt müssen wir mal kurz durchspielen. Wenn ich hier jetzt Karo Lusche, Karo 10 Daniel bedient aus Versehen, dann bringt mir das ungefähr gar nichts. Hat er aber tatsächlich die blanke Herz Lusche oben, kriege ich noch seine Pik Dame mit. Zwei Karofollen, ja, das gucken wir uns doch mal an, das gucken wir uns doch mal an. Ja, hätte ich mal anders Das gehabt, gucken wir oder? uns doch mal an, so. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich spiele einfach mal Herz weiter. Den Herzkönig kriegen wir ja eh nicht nach Hause. Der Daniel geht ins Büro, das ist schon mal gut. Und spielt jetzt natürlich einen Unterzug, ist ja klar. So. Ja, das war gar nicht so schlecht gespielt. So kriegt er jetzt, das kann man auch im Mondeux nur so spielen, ne? Also ja, da kommt sehr man, gut im Monde spielen. dann kommt man woanders nicht drauf, wenn man die Karte nicht sieht. Also ja, ich, ich habe jetzt vielleicht ich zu schnell sagen, sagen viel, viel brauchst du mir in Karo nicht anbieten. Ich werde ja, äh, jede Übergabe muss ich Läufe ja... Du tun und was abwerfen, ne? Dann, dann fliegt ja... Ja, viel, da sieht man mal, wie raus. wichtig es ist, dass der mit den Trümpfen... Ähm, so, was liegt der, da mit den Trümpfen, der mit den Trümpfen die Piken bedient bei dem Spiel. Ich glaube aber, es nützt mir nichts. Du hast ja noch die Karo 10 im Blatt, ne? Und du stehst, was? Standst du eben auf, auf 39, 52? Wenn ich steche, kriegst du jedenfalls mehr. Es ist doch noch die Karo 10 draußen, ne? Ja, es muss ja noch die. Sag mal, bin ich denn durcheinander? Ne, die Karo 10 ist ja noch draußen. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, du hast es genau perfekt getroffen. Gut, 61. Deswegen haben wir ihn verdeckt gespielt. Das Deswegen war auch wieder ein halber 0 und ein halbes Farbspiel. Und wenn du zwei halbe Spiele hast, dann ist es ja manchmal so, dass ein ganzes Ball rauskommt und manchmal verdeckst du eben. Ne? So, den möchte ich jetzt nicht mehr. Den möchtest du nicht mehr? Okay, für die Zuschauer. Für die Zuschauer gut gefunden und immer noch lange nicht gewonnen. Aber wenn man so findet, das wäre jetzt eine schöne Geschichte. Peak ja. Bube, Bube gefunden und man hätte vielleicht immer, immer noch passen sollen das Spiel, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch jetzt gar nicht das so schlecht aus. Das war wieder mal. ohne Vieren. Äh, ja, dann durchaus oh, frivol. Wir sind auf Sendung. Optisch sehr schön. Ja, genau. weil Pik 10 noch dabei war. ne? Ja, jetzt gewinnst du natürlich ganz leicht, weil Kreuzbube zu zweit steht. Brauche ich, glaube ich, auch Nein, nein, nein, Pik 10 habe ich auch noch gefunden. Also ich hatte Ass ah. 10 zu 4, 10 zu viert und Ass König in der Hand. Tatsächlich also ganz, ganz starke, ganz starke 18 ja. <lacht> mit Bauchgefühl. Ja, gehört ja auch dazu. Ach so, jetzt guck mal, ich will hier eine Karte drücken. Der andere ist ja dran. Ja, ich glaube, ja. das bieten. Ich biete dir ja gleich mal. Ich, ich, ich glaube, du kannst ausspielen, was du willst. Es läuft sowieso auf raus und gewonnen an. Ich biete genau. das gleich an. Einfach gewonnen. Akzeptiert. So. Mensch. Mensch das bitte. ist ja schon besser geworden. Der Rückstand diesmal ist gar nicht so groß wie nach der ersten Runde. Und die Glocke zweimal bei dem Daniel. Ja, ich bin. Äh... Ich bin ein bisschen anfällig jetzt heute, vielleicht ein bisschen zu frivol reingegangen, vielleicht diesmal im Überschwung meiner Gefühle, aufgrund des großen Vorsprungs. Auch das ist ein Fehler, den man übrigens, ähm, ja, den man nicht allzu oft sich leisten kann. Ich habe glaube ich, ich, ich nehme meine Lektion wieder mit, ich werde glaube ich wieder ein bisschen mehr Schildkröte spielen in der nächsten Serie. Ähm, aber ansonsten eine schöne Runde, bedanke mich ja. und äh, meinetwegen können wir direkt weitermachen. Alles klar, Daniel. Okay, so, Eddie. Tschüss.